Ursprünglich lautete die WHO-Annahme 3,4% Todesrate, ist gleich Millionen Tote weltweit. Tatsächlich waren es aber oder sind es nach wie vor 0,2% bis 0,05%. Unspezifische PCR-Tests lieferten ein vielfach falsch positives Ergebnis. Und das alles ergab ein exponentielles Bild, sprich ein Bild, das völlig überzeichnet, völlig überzogen war. Wer sind die Risikogruppen? 80% plus mit mehreren, und zwar in der Regel zwei bis drei, Vorerkrankungen. Das Durchschnittsalter der Covid-19-Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Und zur Erinnerung, die allgemeine Lebenserwartung bei Frauen ist in Österreich bei 83,7 und bei Männern bei 78,9. Das bedeutet, das durchschnittliche Todesalter eines Covid-Kranken liegt über der durchschnittlichen Lebenserwartung innerhalb Österreichs. Ja, und etwa 50 der sogenannten Corona-Toten waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, in denen etwa ungefähr 1 der Bevölkerung lebt. Dennoch gibt es Grundannahmen, oder eigentlich Fehlannahmen, auf die sich die Politik stützt und auf die sie auch ihre Maßnahmen stützen. Ich darf sie kurz zusammenfassen. SARS-CoV-2 wäre ein völlig neuer Krankheitserreger, der vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, der dem menschlichen Organismus gänzlich unbekannt ist, und gegen den niemand immun ist und vor allem, dass er sich exponentiell ausbreitet. Dieser Erreger wäre so infektiös, dass er sogar von Menschen weitergegeben werden kann, die selbst keine Symptome hätten, die sogenannten asymptomatisch Erkrankten. Es bliebe daher nur der Ausweg, die bemerkte oder unbemerkte Covid-19-Erkrankung mittels PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests zu diagnostizieren. Und wenn der Staat nicht konsequent einschreitet, also sprich mit aller Härte, law and order, drohten eine massive Übersterblichkeit und eine dramatische Überlastung der intensivmedizinischen Kapazitäten. Das Infektionsgeschehen würde sich anhand einer Ausweitung der Testkapazitäten überwachen lassen. Dementsprechend werden derzeit Woche für Woche Zehntausende, Hunderttausende Menschen mittels PCR- oder Antigentest auf SARS-CoV-2 getestet. Sie leben in einer kleinen Gemeinde und die kleine Gemeinde hat jetzt zum Beispiel 5.000 oder bei mir in Baden 30.000 Einwohner. Wenn Sie jetzt dann diese zum Beispiel 5 Corona-Kranken hochrechnen auf 100.000, bekommen Sie ein Bild, das mit der Realität überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Diese, Hoch diese Inzidenz mit 100 pro 100.000 Einwohner dient einzig und allein, um Regionen oder Staaten oder Nationen miteinander zu vergleichen. Aber sie dient nicht dazu, um daraus direkte Maßnahmen abzuleiten. Das führt uns zu den fünf Lockdown-Fehlannahmen. Erstens, keine Grundimmunität. Zweitens, symptomlose Ansteckungsgefahr. Drittens, PCR und, und antigenbasierte Diagnostik. Massentests. Vierte Fehlannahme, Freiheitsbeschränkungen als Heilmittel. Und die fünfte Fehlannahme, drohende Überlastung des Gesundheitssystems. An dieser Stelle möchte ich dazu sagen, wir sind keine Mediziner. Wir hatten aber natürlich Kontakt mit Fachleuten, die uns im Vorfeld beraten haben. Das bedeutet, alles, was ich hier vorstelle, hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund und ist dokumentiert und kann vor allem von Ihnen jederzeit nachgelesen und nachkontrolliert werden. Erstens, keine Grundimmunität. Dieser Teil ist besonders für Mediziner und für Leute interessant, die mal wissen wollen, wie eigentlich ihr Immunsystem funktioniert. Der Aufbau von SARS-CoV-2 würde nämlich dafür zeugen, dass das Virus möglicherweise nicht durch natürliche Selektion entstanden ist, sondern aus dem Labor stammt. Auffälligkeiten in der Gensequenz gibt es, und zwar im Bereich der furin und es ist unwahrscheinlich, dass sich diese innerhalb weniger Generationen ausgebildet hat. Es ist unwahrscheinlich, dass die RBD durch Rekombination verschiedener Viren entstanden ist. Dazu müssten nämlich zwei verschiedene Arten von Coronaviren gleichzeitig dieselbe Zelle im selben Organismus befallen haben. Die Forscherin, PhD hat sie Frau Secreto, äh, forschte bereits vor Corona an der Entstehung von Virusmutationen. Die Mikrobiologin wünscht sich, sie hätte diesen Zusammenhang, wie sie der APA sagt, niemals gefunden. Die Suche nach dem Ursprung des Virus, so sagt sie, wäre politisch brisant. Gebe ich ihr Recht. Aber als Wissenschaftlerin möchte sie auch keinen Verschwörungstheoretikern in die Hände spielen. Aber vieles in ihren Untersuchungen deutet darauf hin, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt. Und bemerkenswert an der ganzen Sache ist, Schon früh gab es Stimmungsmache durch einen Meinungsbeitrag, bitte, Meinungsbeitrag. Und in diesem Beitrag vom 19.02.2020, unter anderem sind als Autoren angeführt Professor Drosten und Daszak. Warum sind die beiden problematisch? Das werden wir noch im weiteren Blogverlauf uns näher anhören. Was hier an dieser Stelle zu Herrn Daszak zu sagen ist, er ist Kooperationspartner des Instituts für Quirologie in Wuhan. Das bedeutet, dass ein Interessenskonflikt nicht auszuschließen ist. Wir erinnern uns, die Volksrepublik China, auch wenn sie dort sehr fröhliche Menschen antreffen, ist und bleibt letztendlich ein totalitärer Staat. Das bedeutet, dass man sehr auf den Goodwill, auf die Fürsprache von Behörden und Institutionen angewiesen ist. Es ist daher ein Interessenskonflikt nicht auszuschließen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass eine neutrale Untersuchung stattfindet. Kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich zur Immunisierung in einem signifikanten Teil der Bevölkerung und zur allgemeinen Funktionsweise des Immunsystems. Martin Mackay ist ein Professor an der Johns Hopkins Universität, und zwar Medizinuni oder Medizinabteilung, und der hat etwas sehr Interessantes gesagt. Die natürliche Immunität nach einer Covid-19-Infektion scheint mindestens für das eine Jahr anzuhalten. In dem das Virus im Umlauf war. Wenn man von den Forschungen zu den Coronaviren SARS und MERS ausgeht, könnten sie viel länger anhalten. Bei zuvor mit SARS-Infizierten wurden Antikörper bis zu zwölf Jahre später gefunden. Das heißt, vor zwölf Jahren hatte er eine Infektion gehabt und nach diesem Ablauf, also nach dieser Zeit, kann man noch immer eine Immunantwort ableiten. Das ist vielleicht auch wichtig für die aktuelle Debatte, wenn es darum geht, wir wissen nicht genau, ob die Immunisierung länger als drei Monate oder weniger als drei Monate anhält. Nun, man kann gern das Rad neu erfinden und die sämtliche, sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es im Bereich der Immunologie gibt, über Bord werfen und alles, für Corona auf den Kopf stellen. Sehr gerne. Einzig, es wird halt nicht wissenschaftlich redlich sein, das zu tun. Auch für MERS-Coronaviren äh, gibt es entsprechende Schutzwirkungsnachweise von mindestens drei Jahren. Das heißt, alles deutet darauf hin, wenn man eine Infektion hatte, dann bleibt die, äh, der Schutz, und zwar offensichtlich ein Leben lang. Zumindest aber einige Jahre bis sogar Jahrzehnte. Selbst minde, milde Infektionen scheinen eine anhaltende und funktionelle Immunantwort hervorzurufen. Menschen mit milder oder asymptomatischer Covid-19-Infektion hatten danach eine robuste t zellen entwickelt. Im Kern geht es einfach darum, dass das Immunsystem ein äh, Gedächtnis hat, eine Erinnerungsfunktion hat. Das Immunsystem erinnert sich daran, äh, wie es mit einer bestimmten Krankheit vor Jahren umgegangen ist. Und wenn es eine vergleichbare Krankheit war, beziehungsweise ein vergleichbarer Erreger war, dann produziert man mal Antikörper auf Basis alten Wissens und adaptiert dann permanent als Immunsystem. Ich möchte auf noch eine weitere Arbeit eingehen, und zwar auf eine sehr bahnbrechende von Professor Geisler. Er arbeitet an der Universität Kopenhagen. Er hat sich nämlich mit der Bedeutung von Vitamin D auseinandergesetzt. Wenn die T-Zelle nicht genügend Vitamin D im Blut findet, wird sie nicht einmal anfangen, sich zu mobilisieren. Das heißt also, man sollte regelmäßig darauf achten, einen mittleren bis höheren T3-Spiegel zu haben. Wie erreicht man den? Naja, indem man sich möglichst nackt mit freiem Oberkörper in die Sonne legt. Und auf natürliche Art und Weise schaffen wir in unseren Breiten einen angemessenen T3-Spiegel in der Zeit von Mitte Juli bis Mitte August. In der übrigen Zeit muss das natürlich nicht Vorkommende eben künstlich zugeführt werden. Noch einmal kurz zum Immunsystem und seinem Gedächtnis. Die T-Zellen sind Teil des adaptiven Immunsystems, was bedeutet, dass sie dem Immunsystem beibringen, ständig wechselnde Bedrohungen zu erkennen und sich an diese anzupassen. Diese regulatorischen T-Zellen regeln die Antwort des Immunsystems und schalten sie vor allem wieder ab. Gibt es davon zu wenig? Oder sind sie wegen Vitamin D-Mangel nicht aktiv? So kommt es zu Autoimmunerkrankungen oder zu dem sogenannten Zytokinsturm, der die Lunge beim Covid-19-Patienten schwer schädigen kann. Corona-Genesene weisen nämlich eine stabile Langzeitimmunität auf. Die Ergebnisse dieser Innsbrucker Antikörperstudie stimmen im Wesentlichen mit internationalen Studienerkenntnissen überein. Das bedeutet, das ist jetzt nicht eine singuläre Erkenntnis von der Uni Innsbruck, sondern durchwegs kann man schon fast als etabliertes, breitflächiges Wissen bezeichnen, und zwar weltweit. Was sagt der Studienleiter, Universitätsprofessor Dr. Florian Deisenhammer dazu? Der Themenkomplex Immunität und Antikörper muss in der öffentlichen Meinung wieder richtiggestellt werden. Was sagt er noch? Die antivirale Immunantwort verhält sich, wie zu erwarten, lehrbuchkonform, indem eine protektive Immunität nach Infekt mit SARS-CoV-2 entsteht. Kritisch sieht Professor Deisenhammer die Diskussion um mögliche Mutationen des Virus oder Virusvarianten. Dass die Immunantwort einer mutierten Form des Coronavirus nicht standhalten würde, sei höchst unwahrscheinlich. Das bedeutet, man hat eine tragfähige Immunisierung auch für allfällige nachkommende Mutationen. Britische, südafrikanische, es gibt sicherlich eine finnische, demnächst eine norwegische. Ebenso unwahrscheinlich ist die Übertragung des Virus von bereits Immunen auf Mitmenschen. Das sagt ebenfalls der Studienleiter, äh, denn die Inkubationszeit beträgt einige Tage. Das bedeutet, das Virus muss zuerst vom Wirt ausgebrütet werden und kann erst dann weitergegeben werden. Aber die Immunantwort würde diesen Vorgang verhindern. Das bedeutet, wenn man also gesund ist oder keine kranke Symptome hat, dann kann man auch niemanden anstecken. Man kann erst dann niemanden anstecken, theoretisch, wenn man selber rotzt, hustet und schnupft. Einen exzellenten Überblick über den Stand der Forschung gibt Mark Hellenstein, geht auf die Rolle von T-Zellen und Antikörpern in der Immunabwehr ein und äußert immunologische Bedenken, gegen die Verwendung der Antikörperantwort als alleinige Messgröße. Bei SARS hatten nur 50 der Überlebenden nach drei Jahren nachweisbare Antikörper und keiner hatte nach sechs Jahren Antikörper- oder B-Zellenantworten auf SARS-CoV-1, während virusspezifische T-Zellen noch nach 17 Jahren vorhanden waren. Alles Nähere in Fußnote 23. Kurz und gut, das, was ich vorhin gesagt habe. Nach einer Infektion gibt es eine stabile Immunantwort auch nach Jahrzehnten, weil sich das Immunsystem daran erinnert. Ich möchte nachfolgend noch eine Studie darstellen, und zwar zu Makaken, das sind Affen. Die haben nämlich folgendes gezeigt, diese Studie mit diesen Affen, dass T-Zellen einen deutlichen Schutz gegen Reinfektion bieten. Interessant ist dabei, relativ niedrige Titer von Antikörpern sind für einen Schutz sowohl in den oberen als auch in den unteren Atemwegen ausreichend. Schlagzeilen in Medien wie zum Beispiel »Jetzt kommen die Mutanten mit Raketenantrieb« sind nicht nur völlig falsch und unsinnig, sondern auch unverantwortlich und schüren Panik und Angst. Mitte Jänner 2021 hatte Jack Ryan, der Emergency Director der WHO, in einem Interview mit der Irish Times, Fußnote 33, bereits erklärt, dass der Anstieg nichts mit der aus England kommenden Variante zu tun hätte. Die neue Variante war nicht der Treiber der Übertragungen. Das sagt der Mann im Jänner 2021. Im Jänner 2021 war Österreich noch im Lockdown. Möglicherweise sollten die öfter mit der WHO reden oder vielleicht einmal Zeitung lesen. Internationale. Die bisherigen Daten sehen beruhigend, aber auch wissenschaftlich faszinierend aus, dass sie mit den von der Belangten Behörde vertretenen Meinung einfach unvereinbar ist. Diese britische Variante ist nicht gefährlicher oder weniger gefährlich als die Ursprungsvariante. Wie sieht es um die Immunität in Österreich aus? Rechnet man mit einer Infektionssterblichkeit von 0,2 Prozent, wie das auch in der WHO gemacht wird, und zwar auf Grundlage eines veröffentlichten ioannidis papers so kommt man auf rund 3,2 Millionen oder mehr als 35 Prozent Immune in Österreich. Und das erst mit Stand 24.01. Nur aufgrund der natürlichen Infektion haben wir bereits 35 Prozent Immunität. Vor allem, weil eine Antikörperuntersuchung des Bildungsministeriums, und zwar im Zeitraum 12. bis 14.11.2020, interessante Ergebnisse zutage fördert. Es waren ungefähr 2300 Leute äh, dabei. Es wurde leider kein Test auf T-Zellen gemacht, sondern nur auf Antikörper. Daher 39% waren Antikörper-positiv, das waren 92 Fälle. Und diese waren aber schon früher als infiziert erkannt worden und im EMS, im epidemiologischen Meldesystem, erfasst gewesen. Obwohl damals im EMS bereits 314.000 Meldungen enthalten waren, wurde behauptet, dass das Ergebnis auf 350.000 hindeutet. So, das waren jetzt sehr viele Zahlen. Aber wie diese Aussage mathematisch zu begründen ist, ist schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar. Wenn 39 in einer Gesamtheit von 314.000 enthalten sind, wie groß ist dann die Gesamtheit, in der 100% enthalten sind? Die Antwort lautet 314.000 durch 39 mal 100 ist gleich 805.000 und nicht 350.000. Das bedeutet, schon im November hätte man mit einfachen mathematischen Mitteln errechnen können, dass ein signifikanter Teil, nämlich mit jener 21, der Bevölkerung bereits Immunität aufgebaut hat. Das werden manche von Ihnen sagen, das, das kann ich nicht glauben, das habe ich noch nie gehört. Mir ist es genauso gegangen, darf ich Ihnen sagen. Aber ich bezweifle, dass derartig viele Wissenschaftler, die offensichtlich nicht gehört werden, aus welchen Gründen noch immer, alle Unrecht haben sollen. Bis kommende Woche. Anfang 2020 wusste niemand, was auf uns zukommt. Mittlerweile haben wir aber einen erheblichen Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und trotzdem handeln Parlament und Regierung noch immer, als wüssten sie rein gar nichts davon.